So meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute gibt es dieses Make-up Tutorial. Wenn ihr das sehen wollt, wie ich es gemacht habe, bleibt auf jeden Fall dran. Los geht's! So, dann fangen wir jetzt mal an. Oh, habt ihr das gehört? das ganze nein nicht zu setten ich mache erst noch den concealer drauf den von Catrice Liquid Camouflage so so so so so und das verblende ich jetzt eben war noch gerade der Papa hier der Max ist nämlich jetzt mit dem Papa Radfahren hier in der Nasenfalte legt sich immer mein Gedöns ein bisschen ab das Make-up und das Puder vor allen Dingen Und dann sieht das einfach nicht so schön aus. Und deswegen versuche ich das immer mit einem relativ guten Concealer auszugleichen, dass es nicht so ganz cakey aussieht. So, und dann Zetten. Und zwar von Chisedo, das lose Puder. Oh, ich bin so dumm, ne? Ich habe meine Pinsel nicht hier äh, parat gestellt. Oh Daneben stehen von BH Cosmetics, hier 137. wieder alles voller Puder, die Buchse ist schon mal voll, es floddert bis zur Kamera rein, ey, oh wei, oh wei, oh, oh. flotter, flotter. es schneit, Ich hab's nicht mal alle. Ich weiß, aber dafür bin ich schon bekannt. <lacht> Ganz eine alles flattert hier rum. Oh, wei, wei. Bin ich noch in 10? Da hängen auch schon so ein paar Flocken. Wei, wei, wei, wei, wei. So, dann setze ich jetzt den Rest mit dem Nix. HD Finishing. Dadurch, dass ich ja die Pinsel schlauerweise nicht mehr vorher hingelegt habe, muss ich das jetzt einzeln machen. Dann nehme ich von BH Cosmetics die Nummer 2. die Nase läuft mir auch schon wieder. Furchtbar. den Hals damit also beziehungsweise ich schminke ja meinen Hals immer mit weil man den ja auch hier am Kinn dann konturiert und von daher ich mache das überschüssige Bruder schon wieder weg Ich lasse das nie so lange backen. Manche lassen es stundenlang drauf, das ich Alles voller Puder hier, ey. halleluja. Dann kommen wir jetzt zu den Augenbrauen. Den Precisely My Brow Pencil von Benefit, genau. Dann Nehme ich meinen kleinen Spiegel zur Hand. Obwohl, ich brauche den eigentlich nicht. Ich kann das auch so mit dem Spiegel, der ein bisschen entfernt steht, machen. Ich mache immer beim Schminken dann den Mund so auf. Wenn ich das dann immer nachher sehe, wenn ich einen Schnitt mache, dann regt mich das selber immer total auf. Das einfach scheiße aussieht. Habe ich recht, habe ich recht? Sieht einfach scheiße aus. So, das war mit den Augenbrauen. Beziehungsweise also zette ich die jetzt auch mit einem Dingens von Benefit. Dann nehme ich übrigens immer die flachere Seite. Kann ich euch mal gerade zeigen? Dann nehme ich immer die flachere Seite. Schau, was fokussiert. Ähm, und nicht das Bürstchen am Rand. Weil man so einfach viel mehr Produkt auftragen kann. Und deswegen mache ich das so. Dann. Was machen wir als nächstes? Lidschatten. Da habe ich natürlich jetzt auch keinen Pinsel hier. Es ist zum Kotzen. Warum habe ich hier keinen Pinsel, ey? So, dann machen wir jetzt weiter mit Lidschatten. Und zwar mit dieser Palette. Das ist die, die Nudes von Maybelline. Ist mein Nagel abgebrochen, ey. Es kommt so, dann nehme ich von BH Cosmetics den Pinsel 8 und gehe erst in diese Farbe rein. Und trage das in die Lidfalte auf. Und den Spiegel mal wieder recht damit ich auch sehe, was ich mache. Dann gehe ich jetzt in diese Farbe mit dem gleichen Pinsel und gebe das auch in die Lidfalte. Das Ganze zu vertiefen. So, dann gehe ich jetzt mit dem gleichen Pinsel in den Farbton rein und das trage ich auch einen beweglichen auf dem beweglichen Lid auf. So, dann gehe ich jetzt in den Ton. Ich hoffe, man sieht das alles in der Kamera. Das ist die Krise. Und das gebe ich jetzt am Außenwinkel drauf und blende das ganz leicht ein bisschen in die Niedfalte. Weil es ja spannend schwarz gegangen ist. Ja, Das wäre geworden, wenn jetzt zu schwarz gegangen wäre. Es wäre viel zu dunkel geworden. So, ein bisschen ausblenden. Ein bisschen nach oben ziehen. So. Genauso. Dann nochmal ein bisschen verblenden. Das wär's mit der Lidschattenpalette. Und dann wem Pankranz mache ich jetzt nix. Dann nehme ich jetzt, ich mache auch keinen Eyeliner, nehme ich jetzt von NYX die On the Wise Volume Lift Mascara. Doch, da reicht schon jetzt so um. jäh, hey, Leute. Ich glaube, ich mache heute doch keine Wimpern drauf. Tosche stehen ein bisschen stärker. So, ja, ich brauche keine Lashes heute, habe ich irgendwie noch keinen Bock drauf. Dann nehmen wir jetzt die Kontur und Blush Palette von Benefit die sieht so aus gefällt schon die Hälfte runter klasse richtiges Flotter-Video hier hier hängen die lashes ey, ey, ey, ey, alles floddert hier rum ey, alter, ja dann brauche ich den Pinsel, der runtergefallen ist doch und zwar für den Hula-Bronzer, den ich mir jetzt draufklatsche. So. habe ich schöne Streifen im Gesicht? Dann nehme ich jetzt den... Warte mal, ich muss den Pinsel holen. Nee, das ist ja... Zum Gotzen hier. Ja. Zum Gotzen. Dann nehme ich jetzt diesen Blush. In hula kennen den kennen ja wahrscheinlich alle, ne? Weil den habe ich jetzt nämlich nicht... Nochmal gezeigt gehabt. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. So. Dann nehme ich jetzt. Ah, was habe ich gemacht, ey? Ah, hier flottert alles rum. Ey, guck mal, was ich gemacht habe. Voll das voll aus. Schiss egal, ja, komm, schwamm drüber. Jetzt nehme ich den Highlighter aus der Palette und klatsche mir den hell drauf. Andere Seite auch. Nase muss man kontrollieren, fällt mir gerade ein. Dann nehme ich... Pinsel 14 von einem gehe auch in den ähm, Mula-Bronzer rein und konturiere damit meine Nase. Ist so stark, ne? ne? verblenden und so. gebe jetzt nochmal in den Highlighter rein und highlighter meine Nase und dem Kinn darf natürlich auch nicht fehlen, ist ist super wichtig Dann gehe ich noch hin und gehe mit dem Finger in den Highlighter und highlighte hier den braunen Bogen. Irgendwie betont das immer da meine piercing habe. Voll blöd, aber egal. So, dann kommen wir jetzt zu den Lippen. Dann nehme ich den Buttercloss von Nix in der Farbe. Vanilla Creme BLG99, steht auf jeden Fall drauf. Oh, nee, doch der meint, sei ja halt drauf. So. Schön drauf mit dem Zeug. So, oder soll ich doch noch Lächels kleben? Schöner aussehen würde es ja, ne? Komm, ich klebe mir welche, dann ist gut. hängt dann hier für eine Überstöpsel. Kriege den jetzt ab? Kriege ihn abgerissen? Ich krieg ihn nicht abgerissen. Das Schwimpern abgerissen und nicht das Ding. Jetzt ist ab. Da nehmen wir so ein bisschen an der Wimper von einem Wimpernband einen Überschuss. Das wollen wir ja nicht haben. Und hier klebt auch noch Kleber dran. Von der Packung. So. Dann nehme ich den. Ah, um, Mann, ich flatter hier rum. Oh, jetzt quietsche ich auch noch mit meinen Pantoffeln. Den grünen Duo kleber oh. Und dann versuchen wir mal, den einfach da drauf zu klatschen. Ey. Wenn da der Felder ist er tausend wird, wisst ihr ja warum ne? Modern ist nicht auf dem Niveau. Aber überhaupt nicht heute. Halt. Ganz furchtbar. Alles floddert heute. Ich habe keinen Bock für gar nichts. Ich bin froh, dass ich mich jetzt mal aufgerafft habe, nur ein Video zu drehen und vor allen Dingen mich zu schminken. Weil das ja auch immer ähm, ein Heidenzirkus ist. Lashes. Jetzt klebt es aber. Ha mein Finger klebt, was Ich zieh die Lashes ab. Und klebt in mein Finger so in den Kleber rein gebatscht. ich in den Kleber reingedotscht. Besser gewesen. Aber naja, was soll's? Heißt Trenner noch mein Auge klasse. So, ich habe die Wimpern gerettet bekommen, noch einigermaßen. Ich habe mit Kleber ins Auge gematscht. Ich bin halt voll in der Spur. Ich habe noch das ähm, Finishing Spray vor dem Nix drauf gemacht. Ja, ansonsten war es das mit diesem Make-up-Look. und ihr hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Abonniert meinen Channel, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Und ja, weitere Videos folgen und bis dahin. Ciao!